Das hier ist Agatha. Das steht auch hier. Agatha. Agatha ist groß. Und hier sind die frischen Babys von Agatha. Die Erwachsenen. Agatha ist sehr glücklich. Von hier kommt das Licht. Agatha hat schöne Blätter. Hier auf der Fensterbank wohnen viele Pflanzen. Das hier ist Marianne. Das ist ein Baby von Agatha. Mariana hat schon ganz viele Blätter gemacht. Hier. Die Katzen haben ein bisschen geknabbert. Das ist Minx. Das ist ein Baby von Trixie. Das hat andere Blätter. Das ist eine andere Grünliliensorte. Das ist eine Ocean. Und das hier ist eine Bonnie. Das steht drauf, Minks. Das hier ist Holiday. Holiday. Das ist auch ein Baby von Agatha. Und hier Small. Small ist das neueste Baby von Agatha, das ich umgepflanzt habe. Das wächst ganz schön. Das hier hat noch keinen Namen, weil ich noch nicht weiß, ob sie überlebt. Das haben die Katzen abgerupft von Trixie. Ich habe es mal in Wasser gestellt, vielleicht macht's Wurzeln. Hier ist Bob. Bob heißt Bob, weil Bob ist ein Blob. Und hier ist Squish. Squish heißt Squish. Weil wenn man Wasser reintut, dann geht Squish so ein bisschen auf. Hier ist Rosi. Rosi blüht. Kann man das Licht aus, dann sieht man die Farbe besser. Rosi hat seine Blüten. Eigentlich soll die überhaupt nicht Blüten machen um diese Jahreszeit. Aber sie macht es trotzdem. Hier ist Alex. Die kleine Aloe Vera. Die wächst ganz schön. Die zwei neue Blätter gemacht in der Mitte. Schön. Eigentlich ist Alex schon ziemlich alt, aber ist irgendwie nie so richtig gewachsen. Ich hoffe, dass das jetzt besser wird mit den Lampen. Hier ist Merlin. Merlin. Merlin macht eigentlich rote Blüten, aber es ist schon fertig mit Blühen. Das sind die Lampen. Dann wachsen die hoffentlich besser. Hier sind die beiden Raubtiere auf ihrem Stuhl, wo sie immer kuscheln. Hallo, so weich. Jetzt wird sich abgeschleckt. So, und hier drüben sind Pixie und Trixie. Die sind ziemlich angeknabbert. Katzen finden die irgendwie lecker, die Sorte. Hier ist Pixie, jetzt drüben ist Trixie. Eigentlich waren Pixie und Trixie mit noch einer, Z einer dritten Pflanze zusammen in einem Topf, aber die dritte ist gestorben. Dann habe ich sie getrennt. Trixie, ist die, die macht hier auch ganz viele Babys. So viele, die hat zwei Stangen. Hängen, ja, die kriegen sogar schon Wurzeln. Die sind hier direkt unter dem Fenster. Das finden die gut. Hier im Badezimmer auch wieder direkt unter dem Fenster. Da wohnen Ella und Ophelia. Ella, ist ein Baby von Agatha. Und Ophelia ist ein Baby von Trixie, die die so lange, lange Blätter, die sie so nach oben streckt. Das ist schön. So. Das ist glücklich.